Corona-Zeiten ist es natürlich so, dass dieses äh, klassische Engagement, gerade so Besuchsdienste und solche Sachen in Gruppen eben leider nicht mehr stattfinden können, so dass wir jetzt also hingehen zu äh, kurzfristigem aber äh, sehr flexiblen und sehr kreativen äh, Engagement und viele Leute eben auch mit guten Ideen kommen, die man äh, in dieser Zeit eben umsetzen kann, um vielleicht mit Karten äh, die Senioren im Seniorenheim zu erreichen oder äh, wir haben mit den Lernräume jetzt äh, für Kinderangebote geschaffen, die eben sonst äh, durch die Corona-Zeit eben viel zu Hause waren oder vielleicht keinen Garten hatten, ähm, so in, in diese Richtung gehend. Ähm, es kommen jetzt viele Menschen, die eben durch Kurzarbeit oder die durch äh, Online-Semester sagen, sie möchten die Zeit einfach noch mehr nutzen und ein bisschen äh, gesellschaftlich aktiv werden. Ähm, und auch da finden sich jetzt immer neue Projekte und neue äh, Prozesse, die wir äh, total gerne begleiten und äh, auch unheimlich positiv erleben. Bei uns laufen ganz viele äh, Sachen auch zusammen, ähm, viele allgemeine Anfragen, die eben von Bürger und Bürgerinnen kommen und äh, wir sortieren äh, dann so ein wenig, wo das hingehört. Also zum Beispiel äh, jetzt äh, missen viele Menschen aus und haben eben Dinge, die sie gerne spenden wollen. Wo kann das dann eben hin oder es äh, sind Leute, die in Quarantäne sind und eine Einkaufshilfe suchen. Ähm, da arbeiten wir, wie auch schon im ersten Lockdown, sehr eng mit den Kirchengemeinden äh, zusammen und schauen eben, wer da vor Ort gut helfen kann und einsteigen kann. Ähm, genau und sind sonst natürlich weiterhin auch per E-Mail und per Telefon ähm, erreichbar.